Hände waschen. Seufzend stand ich im Bad und grinste mein Spiegelbild an. Die Person, die mir vom Spiegel entgegengestarrt, also ich, ist kein Junge mehr. Ich bin ein Mann und kann mich auch als diesen bezeichnen. Aufgeregt, lächelnd lasse ich das Wasser aus dem Wasserhahn laufen und warte, bis es angenehm warm wird, bevor ich meine Hände in das Wasser mein meinen Kopf in Gedanken versinken lassen. Es ist das erste Mal gewesen und es war wirklich unbeschreiblich. Man sagt ja immer, das erste Mal sei so. Nun ja, dafür könnte man keine Worte finden. Zuerst habe ich das nicht geglaubt, aber nun weiß ich, dass es spektakulär ist. Es war wunderschön, Ihr zartes Gesicht, die Augen, die Lippen, alles an ihr war perfekt. Und mein Herz schlägt wieder höher, weil ich weiß, wer in meinem Bett liegt. Nur einen Raum weiter, nur ein paar Schritte entfernt. Ich hatte schon immer davon geträumt, mit wem, wo, wann. Tja, und mein Traum hat sich heute erfüllt. Vor wenigen Minuten. Die Nacht war wunderschön. Die schönste Nacht in meinem ganzen Leben. Und ich bin mir sicher, dass noch viele Nächte folgen werden. Meine Mundwinkel hängen irgendwo lächelnd an meinen Ohrläppchen. Und ich kann das Grinsen nicht aus meinem Gesicht bekommen. Aber wer könnte das schon? Zufrieden, dass sich etwas Seife auf meiner Hände tropfen verreide sie. Die Seife riecht ein wenig nach Vanille. Ich liebe diesen Geruch. Vielleicht auch, weil sie nach Vanille roch. Nach Vanille und na, nach was eigentlich? Nach ihr selbst eben. Sie riecht eben nach ihr selbst. Und ich liebe sie und ihren zarten Duft, der von ihrer makellosen Haut ausgeht. Vorsichtig wasche ich die Seife ab und lasse mir das warme Wasser über die Unterarme laufen. Ich runzle die Stirn und betrachte meine Hände. So ein Scheiß. Auch wenn es das erste Mal war. Eines steht schon mal fest. Blut ist schwer abzuwaschen. Geschrieben wurde diese... Quick pasta von That's Sherry.